Dieses Video setzt die Kenntnisse des Expertenniveaus 1 voraus. Zumindest. Siehe links unten. Und wir sind jetzt bei linearen Gleichungssysteme. Wir haben schon gelernt, das Ersetzungsverfahren, äh, wie man so ein Gleichungssystem mit, mit diesem Verfahren gelern, äh, lösen kann. Und jetzt machen wir, es gibt noch zumindest zwei Verfahren, äh, so ein System zu lösen. Also, algebraisch, es gibt auch mit Graf die grafische Lösung, die haben wir auch schon gesehen, aber die ist nicht so genau. Und Daher machen wir jetzt hier auch das Gleichsetzungsverfahren. Bei diesem Verfahren formt man alle Gleichungen, na, zwei Gleichungen auf eine Variable um und setzt dann die anderen Seiten beider Gleichungen gleich. Was bedeutet das? Das ist schon genau beschrieben, aber was bedeutet das? Dieses Verfahren ist nur bei bestimmten einfachen Aufgaben leicht zu verwenden und daher nicht besonders zu empfehlen. Äh, man benutzt dieses Verfahren allerdings oft, wenn man äh, herausfinden will, wo zwei Funktionen äh, sich schneiden, also wo, wo sie gemeinsame Punkte haben. Das ist aber eine sehr fortgeschrittene Sache. Warum das so ist, kann man gleich im Beispiel des vorherigen Teilkapitels feststellen. Das ist das Beispiel aus dem Kapitel, das wir schon mal erklärt haben. Das Einsetzungsverfahren, diese Textaufgabe. Wenn es mehr in Erinnerung hat, bitte Video nachschauen. Und... Da war das Gleichungssystem. x plus y ist gleich 8, 3x plus 5y ist 36. Formen wir beide Gleichungen auf x um. Man kann auch y wählen, man wählen wir jetzt einfach x. Spielt keine Rolle. Das bedeutet, x muss auf einer Seite bleiben, y muss auf der anderen andere Seite, also x ist 8 minus y. Also das Plus wird zu Minus. Die zweite Gleichung ist ein bisschen schwerer, also 3x plus 5y ist 36, x muss allein ble bleiben, also wir bringen erst 5y auf die andere Seite, minus 5y, also 3x ist 36 minus 5y. Und jetzt müssen wir durch 3, weil wenn nichts da steht, ist ein mal gemeint, also durch 3, die Gegenrechnung von mal benutzen wir so. Und das bedeutet, die ganze andere Seite, also 36 minus 5y, muss durch 3 dividiert werden. Und da steht, also wir haben jetzt hier x ist so viel und x ist so viel. Da haben wir das nochmal geschrieben. Also, x ist gleich so viel und x ist gleich so viel. Das bedeutet, x ist eher die gleiche Sache. Das bedeutet, wenn es gleich so viel und gleich so viel ist, dann sind auch diese zwei Sachen eh gleich. Ja? Und das haben wir jetzt hier auch geschrieben. Das, 36 minus 5xy durch 3, ist gleich 8 minus y. Ja? Und das bedeutet, jetzt haben wir eine Gleichung mit einer unbekannten. Und das kann man mit Umformen, Umformen lösen. Zuerst bringen wir hier, hier diese 3 auf die andere Seite, mal 3. Man muss die ganze Seite mal 3, die ganze rechte Seite hier mal 3 machen. Also deshalb schreiben wir das in Klammer. 3 mal 8 ist 24, 3 mal minus y ist minus 3y. Und jetzt wollen wir, dass äh, Sachen mit y links bleiben und Sachen ohne y Rechts, also 36 muss auf die andere Seite, minus 36. Minus 3y muss auch auf die linke Seite, ist mit minus, also es wird mit plus sein. Minus 5y plus 3y, da bleiben hier minus 2y. 24 minus 3x, äh, 36, also auf der anderen Seite, das 36, die 36, also es bleibt hier minus 12. Und dann, da steht mal dazwischen, also die Gegenrechnung ist durch, durch minus 2 y ist gleich 6, nicht Minus, das ist falsch. Also y ist gleich 6. Und wenn y gleich 6 ist, dann kann man sofort x berechnen. Ja? x ist 8 minus y, also 8 minus 6 und das ist halt 2. Also dieses Gleichungssystem hier hat die Lösung, y ist gleich 6, x ist gleich 2. Tatsächlich, 2 plus 6 ist 8. 2 mal 3 6, 5 mal 6 30, 30 plus 6 ist 36. Und das ist die einzige Lösung dieses Gleichungssystems. Es gibt selbstverständlich auch das Additionsverfahren, eine solche, ein solches Gleichungssystem zu lösen. Das sehen wir im nächsten Video.